Fertig, ja. Und er ist dann im Chat oder wo? Ja. Mm -hmm. Okay. Das ist ja auch <lacht> Also, ich wollte gerade loslegen. Ich hatte gerade eingeatmet, da war es unterbrochen. <lacht> also, wollte ich mal ganz kurz sagen, äh, so einfach die Struktur jetzt für die nächste Stunde ungefähr. Äh, eben, dass wir uns erstmal so vorstellen. Aber... Nur so ganz kurz mit Namen und unserem Lieblingskünstler, weil sonst brauchen wir eine halbe Stunde, das ist auch langweilig. Ja. Und dann hätten wir ganz gerne das Organisatorische vorher, also als, gleich als nächstes bzw. erstes besprochen, weil äh, wenn, man, wenn man das dann halt aufschiebt, dann äh, ist man irgendwie um Mitternacht immer noch am Diskutieren, ob es Dienstag oder Mittwoch sein soll. Und das ist halt etwas bemühend, ja. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das zuerst und dann haben wir Freizeit sozusagen und dann können wir anfangen, über die Erwartungen und Ideen und Vorschläge zu reden. Und ganz zum Schluss werden wir dann nochmal fragen, was, welcher Meinung ihr seid, was wir beibehalten sollten ich, ich komm oder dann lieber wieder. nicht. Ja. Ja. Was gibt es also, jetzt zu essen, Günther? Äh, äh, Wildlachs Oh, darf <lacht> ich <nicht> sagen <lacht> <lacht> Gemein, gell? <lacht> ja. Ja. ja Wenn du mich schon hast, dann stelle ich mich vor, kurz vor Günther Lierschow aus Innsbruck ähm, Und was soll ich noch sagen, Lieblingskünstler Ja mh? Den Günther Lierschow <lacht> Oh <lacht> das ist mein Lieblingskünstler, den kämpfe ich immer. <lacht> ja. <lacht> gut, ja. Ähm. Und was muss ich noch sagen? Was soll ich noch sagen? Nee, sonst eigentlich erstmal nichts mehr. Also Organisatorisch, welcher Tag, oder? Nee, nee, das kommt später. Okay, gut. Aber kann er auch schon sagen, welcher Tag? Nee, kann nee, ich, nee, nee, das okay. kann er jetzt auch nicht <lacht> <lacht> sagen. Das, das ist eine Riesenblase mit der Organisation. Nee, das, das okay. wird jetzt... Das ja. find, ich finde das nicht, das könnt, ich finde das ist einfach zu handhaben. Mir geht es um Inhalt. Okay. Also, das wird noch lustig. <lacht> Wo ist eigentlich der Andreas geblieben? Der Peschka? Ja, der Herr Peschka? Den haben wir verloren. Ja. Oh. Ja, der, kommt, der wählt sich wieder dazu, der kennt das ja. Ja. Okay. Ich kann mich ja auch vorstellen, also, ich habe mir vorher Cheeseburger gebraten. Ich habe einige Namen, unter denen ich was gemacht habe. Es geht ja um Inhalt. Der, den dem ich jetzt hier reingerutscht bin, ist Godo Krull. Das ist auch einfach nur ein Facebook-Name, der so ein bisschen mehr geworden ist. Äh, meine Lieblingskünstler. Von der Musik her muss ich dann einfach irgendwie Es ist Kurt Cobain schon von klein auf und auch von meiner Geschichte her, von der Zeichnerei ist es Chile. Hi, ich bin gespannt, was passiert. Ich habe keine Ahnung. So, ich bin wieder dabei. Super. Ah? Du kannst gleich weitermachen mit einer Vorstellung deines Lieblingskünstlers. Ach so. Ja. Den ja. Kurt Cobain oder den Chile? Ich meine, das wird natürlich völlig subjektiv, aber ich stelle ja alles vor. <lacht> Ich habe da äh, vorhin schon mal gesagt, also äh, Lieblingskünstler eigentlich alle. Und ähm, wenn man mir jetzt die Pistole an die Stirn setzt, dann würde ich sagen, Herr Kühlsegers. Das ist also äh, 1600 ein, äh, ein Grafiker in Holland. Und der hat äh, relativ äh, also, äh, heftige Grafiken, Landschaftsgrafiken gemacht, die äh, die mich heute noch umwerfen. So. das äh, wäre sozusagen so mein Lieblingskünstler total. Du meinst, du meinst den Segers. Segers. S Segers. S e e. S -E -G -H e -E. Ja, genau. E -R s. Ja. ja, der so, so Strukturen hatte, äh, genau. so wie, Frut äh, wie ab, äh, abgeriebene Strukturen ähnliche Landschaften, wo man die genau erkennen kann, ob das Schwamm ist oder ob es eine Landschaft ist. Genau. Und so. das, ja, äh, genau, genau. Ja. Ich mach mal eben Versuch mal eben einen äh, Switch zu machen. So. Der zum so zum Beispiel. Mhm. Und äh, ja ich den. Seh, äh, ich sehe nichts. ich sehe es genau, ja. Super, ja. Das ist also ein typischer und. Äh, mal sehen. Ja, es war ein Vorbild der Surrealisten. Die haben den schon äh, immer, immer sehr, sehr gepflegt. Und ich kenne ihn auch seit ich so 16 bin. Ich war da einmal sehr begeistert von dem, natürlich. Mhm. Und der hat äh, ihre. Ähm Nachtbilder, also ja. die, und da, dadurch, dass er seine Platten äh, also Mehrfaktor und mehr, sich an Mehrfarbdruck herangetraut hat, äh, die ja. sozusagen so wie hier jetzt so der, der Himmel finster, Aquarellfarbig äh, äh, artig und sowas nicht, das sind alles völlige Innovationen damals. Mhm. Aber äh, nicht das ist also jetzt also mich mich beeindruckt eben diese Art, wie der mit mit den Strukturen umgeht, um äh, so seine Landschaften zu machen, nicht? das äh, beeindruckt mich sehr. Also ja gut, also das ist äh, mein wäre dann sozusagen mein Lieblingskünstler, äh, den ich dann äh, ihr sagen kann. Sehr schön, also, ihr. So ich mache mal eben wieder zurück. Darf das ich fragen? So, ja. Den Druckgrafiken, ne? Größtenteils. Ja, der hat auch gemalt. Und äh, da gibt es auch welche, also der hat dann schon richtig so heroische Landschaften teilweise gemacht, aber viel nüchterner als später die äh, äh, Romantiker. Nicht? Also ich finde, der ist, äh, geht da äh, trockner dran. So, und, äh, aber, aber die Grafiken sind das, was also richtig äh, reinhaut, finde ich. Also Genau. Ich habe da ein, ein Buch äh, mal gekriegt, also von Rick, Reklam von Wilhelm Frenger, der hm. den, der genau deren Arbeitsweise mal äh, ausgekundschaftet hat. Und äh, seitdem gehört er einfach zu, äh, zu meinem gedanklichen Hintergrund beim Zeichnen und äh, so. Hm. Obwohl ich natürlich nicht äh, das übernehme. Aber hm. Hm. genau. Ja, äh, also, mein der Name ist. Hat er nicht auch figürliche Sachen gemacht? Entschuldigung. Ja, also ich erinnere mich an so ein Bild, so ein Paar, dann Engel Engel und noch jemand auf Wanderung, glaube ich. Also müsste man mal in die Google-Suche gehen und dann sieht man das alles. Also ich hatte gedacht, man findet weniger, weil bis zu Google war das eben, war der eben eher so eine Art Geheimtipp, also es kannte keiner. Also wenn man sagte, ich finde den Segas gut, dann... Wurde man angeguckt. Ja. <lacht> so, und äh, heute kann man dann äh, das äh, bei Google ganz gut nachgucken. Und passend äh, ja. zu der Zeit wäre dann eben ganz anders gelagert der Damm, den ich äh, äh, völlig überzeugend finde. Ah, na gut. Die ja, Gründung war ja, wenn ich nochmal mal nachfragen darf, was ist ja Andreas, Andreas Damm ist mein mein Lieblingskünstler. Ja? Ja. Oh, ja, ja. Das also ja, ich habe mich von, an dem total orientiert, an dessen, an dessen Gebäudebilder, die so, ähm, diese Städtelandschaften und die Kircheninnenräume. Ich habe ja die nachgemalt. Bei den Kirchenbildern habe ich diesen ganzen Senderitem nachgemalt. Ich habe nur Tiere reingemalt. gibt es bei ihm immer ein paar Hunde drinnen. Ja. Mhm. Also dann mache ich noch mal hier einmal teilen. Ja. So, ist zu sehen? Nein. Mhm. Okay. Nochmal. So, das war falsch, hatte ich falsch gedrückt. Mhm. Mhm. So, das ist bonisch, ne? Ja, okay. War wunderbar, ja. na super. Ja, ja, genau. Na, und der okay. ist, yeah. ähm, äh, also das, die, die Mauern sind weiß, mhm. aber sie wirken wie aus Licht. Ja. Yeah. Und, und das ist gleichzeitig so. Sozusagen da ist eine Oberfläche, aber die verbirgt nur ganz schwach die so, eine, so eine weiße äh, Licht lichte Transzendenz. Und mhm. das ist also für mich... Romantik, äh, ja. hm? Jetzt hast du wieder deinen Bezug zur Romantik. Ja, ja genau. Das genau. ist das Architektonische als das Kühle, aber in der Transzendenz dein Bezug zur Romantik. So wie in der Druckgrafik vorhin. Ja zierte Farbpalette in der Druckgrafik als schönes Element. Element. In der Romantik ist ja dann also Caspar David Friedrich für mich natürlich hier in Hamburg ähm, oh. mit, mit vielen Beispielen und so. Aber da, das sind oh. ja alles dann Riesenthemen, also wo man dann mhm. äh, einsteigen müsste. Mhm. Hier finde ich total toll die Pattern auf dem Boden, also natürlich. Mhm. <lacht> und so. Ja, ein bisschen die Tolkien, Herr der Ringe. Ja, können wir noch mal kurz. Ja, hieß Herr der Dreimal gelesen. Alle drei Ende Bände. machen. Entschuldigung. Okay, Vorstellung weiter, genau. Genau, weil, weißt du, das ist, ist total spannend. Ich würde da jetzt auch die ganze Zeit zuhören, aber äh, da sind ja noch andere Kreise und Personen, die sich gern vorstellen möchten. Und vielleicht können wir dann irgendwie ja, da weitermachen. Ja, Entschuldigung.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 <lacht> große Stille. Boah. Also Natürlich davor haben immer die meisten Angst, so Pausen, wo nichts gesagt wird und Stille. Und das führt immer zur Regression. Ja, aber nein. Also ich mache mal weiter. Also ich bin die Jutta, äh, auch bekannt als Na Naomi Greenberg. Diesen Namen habe ich von Second Life, weil ich okay. da eben lange Zeit sehr aktiv war. Äh, davon möchte ich auch noch mal was einbringen. Ob das jetzt heute ist oder demnächst, weiß ich noch nicht, wie es reinpasst. Ähm, und mein, also ich habe natürlich viele Lieblingskünstler, aber wer mir gleich immer so einfällt, ist der Alex Katz, der Amerikaner. Das finde ich äh, einfach cool, wie der malt. Weiß ich, kennt ihr den? den, ja. den ja. ja, nee. Ich nee. ja. kenne den nicht. Ja? Okay. Ich habe auch eine Karte von dem. Ja. Mhm. Äh, ja. ja. Ach so, ich äh, lebe in der Schweiz. In der Ostschweiz. <lacht> ich komme ursprünglich aus Hessen. Ich google den gerade. Wie hieß der nochmal, der Lieblingskünstler Sorry. Alex Katz. Äh? Alex Katz, ich habe gerade einen. ja. Katz. ja. Ah. Da, gibt es, und, äh, also, da gibt es ein Bild von ihm, da ist so ein Kanu drauf. Und das ist eigentlich mein Lieblingsbild äh, von ihm. Das, das habe ich, ich leider drauf. nicht. Ja. Ah. Mhm. Zu jedenfalls. Ja. Mit ja, Kanu, das interessiert mich natürlich auch. Du meinst dieses das das flache Großformat, ne? Ja. Aha. Wow. Ja, schön. Ich weiß nicht, wie man das hier einfügt. so der Kreck.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 Ich kann mich da nie festlegen. Also ja, ich stelle mich mal vor, ich wohne da im oberen Baselbiet in der Schweiz. Und wie ihr hört, bin ich Schweizerin und äh, lebe hier schon immer und werde wahrscheinlich weiter hier leben. Und äh, <lacht> ja, ich male gern, am liebsten male ich selber. Und dann schaue ich auch gern noch Bilder an von Künstlern. Aber mir geht es eigentlich ums Tun, ums Malen. Und eigentlich auch nicht ums, Ex um, ums Ergebnis, äh, vielmehr ums Experiment beim Malen. Mhm. Also um die Herausforderung und den Versuch, mhm. etwas darzustellen. In einer Art und Weise, die halt nicht Fotografie ist und die es gar noch nicht gibt. So, Ja. In dieser Art arbeite ich dann. Ja. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus mit diesem Skype. Inwie, machst du da gerade diesen Atletisch oder diesen kleinen Tisch mit, ich kann das in klein nicht ganz sehen? Okay. Aha, ich sehe mich selber auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Das Format ändert immer wieder. Ja. Ja. Auf das Kamerasymbol vielleicht drücken. Das ist äh, in der Mitte das. Ja. Ich weiß nicht, ich habe jetzt diesen Text immer hier. Da okay. kann ich gar nicht mehr viel machen. Ah, jetzt. Kamera ist an. Okay. Drogen auch. Aber ihr seht mich nicht. Nee, ich sehe nee. die andere Seite von deiner Kamera sozusagen äh, nach vorne raus. Und Knie sieht man, glaube ich. Ja. Ja, dein Knie genau. <lacht> ah, dann hat das gekehrt jetzt. Ja. Und jetzt? Du, du musst da nochmal drauf drücken, dann dreht es wieder um. Ja, glaube ich. Und jetzt? Ich sehe noch Knie. Noch genauso. Ja, ich schreibe, ich <lacht> <Das ist gut. lacht> Ein rotes Knie. Bist du äh, am Handy? Äh, ja, aber dies, dieses Display ist so. Ähm, ich weiß nicht, ich habe da immer so Probleme mit. Rechts oben in der Ecke drauf tippen. Dann kehrt die Kamera. Rechts oben? Ja. Ja, das ist schon, wird schon besser. Jetzt das auch nicht, aber immerhin ein Hund. Ein Hund, gut. Okay, dann macht denn weiter mit dem Vorstellen? Ja, macht mal weiter, bitte. Ich bin eh fertig. Okay, dann mache ich jetzt. Hört man nicht? Ja. Ja. Also, mein Name ist Blaschenka. Ich komme ursprünglich aus der ex Vor 50 Jahren bin ich hierher äh, angereist und wie man das nennt. Ich lebe in Zürich und äh, ja, mache auch Kunst. Und äh, meine äh, Lieblingsmaler oder Malerin äh, ist, äh, sind so viele. Ich bin immer auf äh, Entdeckungsreise. Also, und was ich jetzt entdeckt habe, ist eine Fotografin und sie heißt Ilaria Fabci. Ähm, sie ist auf Facebook oder auf äh, Instagram, glaube ich. Mit ihre Bilder, die sind, äh, das sind, sie arbeitet nur mit Frauen und äh, mit vielen äh, Stoffen, die in Bewegung sind. Also äh, ich weiß nicht, mich fasziniert, dass diese die Arbeit sind. Irgendwas stört ganz extrem. Ich weiß es nicht, ich mache gar nicht. Nein, äh, du warst auch gar nicht gemeint, aber irgendwo artistisch. Ja, aber ist, ist schon okay. Ja, und vor, all, okay. vor allem, was ich äh, bei dieser Art von Fotografie finde, weil ich kenne es auch, ich habe irgendwie vor 30 Jahren auch so gearbeitet, äh, dieses äh, Elemente des Zufalls. Da weiß man nie, äh, was kommt und wie es kommt und man probiert immer wieder. Aber irgendwie bin ich wieder fasziniert von dem, ja, das wäre im Moment alles. Also ich, bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin seit zwei Wochen krank, habe schwere Bronchitis und ich bin Gottes froh, dass ich jetzt da hocken kann und nicht nach draußen gehen muss. Mhm. Und ja, das, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe heute fast zwei Stunden gebraucht, bis ich endlich auf den, äh, der Escape äh, gehabt habe. Gell? Irgendwie in zwei oder halb drei sind wir dann zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Und jetzt guck ich, Was mich interessiert bei dir, Andreas, wie hast du die Bilder gezeigt? Äh, wie ich die gezeigt habe? Genau, was ich, ich äh, habe? Äh, Jetzt, ich habe den, den Luxus zwei Bildschirme zu haben okay. und habe dann auf den anderen Bildschirm da habe ich jetzt eine äh, Google Suche und dann kann ich umschalten. Aber man kann, glaube ich, auch umschalten, wenn man also auf dem eigenen Bildschirm ein anderes Fenster auf hat. Also genau wenn, den Bildschirm teilen. Wenn man, den Bild, man kann den Bildschirm irgendwie teilen. Das was erklären besser andere, weil ich das äh, selber nicht noch nie gemacht habe. Also auf einem und demselben Bildschirm. Aber äh, vielleicht Birgit, also, dass du das, äh, also, man, man kann jedenfalls unten auf dem Skype-Bildschirm gibt es so ein Doppelfenster ja. und das ist das Symbol für Bildschirm teilen. Unten rechts, ne? Unten rechts, genau. No. Wenn man da draufklickt, dann kriegt man eine Ansicht der äh, Fenster, die zur Verfügung stehen und klickt dann das Fenster an, was ab dann gezeigt werden soll. Also ich habe da nur vier Optionen und das heißt Untertitel aktivieren, eingehendes Video deaktivieren und dann, na, was habe ich da? Anruf halten und Audio- und Videoeinstellungen, aber nicht von zweites. Äh. Ah, das ist, äh, wenn du auf die drei Punkte klickst. Ja, mache ich. Aha, nein. Und äh, jetzt habe ich, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, eben. Ach so. Also, irgendjemand hat jetzt schon den Bildschirm geteilt. Ja. Das war ehrlich. ich, ich habe es ja zurückgängig gemacht. Okay. okay. Ja, also bei den drei Punkten haben wir nur die vier Optionen und nicht. Mehr. Ja, nee, da ist es nicht. Es ist da äh, links davon. Links davon <lacht> sind so zwei ähm, Quadrate ineinander. Ja. Also bei mir kommt es, wenn ich aus der unteren Seite... Ja, jetzt auf, sehe ich es. Jetzt ich. es? Okay. Ja. okay. okay. okay. Ja. Klick mal drauf, dann hast du es gleich mal gemacht. Ja, ja. genau. Okay. Jetzt sehen wir deinen Bildschirm. Ja, dahinter sind die ganzen versteckten Ordner. <lacht> Also ich Moment, Moment, Moment Ist es das oder der zweite? Ja. ja okay, okay, alles klar. Wenn du dann dahinter einen Ordner aufmachst, nicht, dann äh, kann okay. man das dann wählen. Kurz wird genau. alles raus. Ja, alles klar. <lacht> <Das> ist <toll. lacht> nächstes Mal. Danke. Gut. Ja, und dann ist so. dann noch äh, Arik. Hallo. Hallo. Oh. Ah, Was daher kommt das Geknister. Ich, ja. Was ist das denn für ein Knister? Ich glaube, es kommt von den Kopfhörern. Okay. Hallo? Ah, ähm, äh, Blazenka, könntest du den Bildschirm wieder rückgängig machen im Teilen? Der ist immer noch geteilt. Ja. Wie kriege ich das jetzt ja, aber. Keine jetzt wie? Ich probiere genau auf das gleiche Drucken. Genau, ja. dann geht wieder rückgängig. Ja, da, ah, teilen beenden, okay. Genau. So, ja, ja tipptopp. top. Gut. Also, hier muss ich ja auch nicht ja. noch vorstellen. Hallo? <lacht> Ja, ich glaube, er hört uns nicht mehr, oder? Hallo? No. Ja, ich glaube, der schon hat das nicht. verlassen, hat die Sitzung verlassen. Ja, ja. ja Aber... ist ihm das ausgefallen, genau. Dann haben wir da noch diese da mit dem Schwamm. Wer verbirgt sich hinter dem Schwamm? Ja, ja ich bin der Schwamm. <lacht> <lacht> Arik, wer ist dein Lieblingsmaler? Oder Malerin? Ja, kommt drauf an, wenn man sich so, ich beschäftige mich gerade mit Futurismus und da ist Giacomo Bala interessant äh, und so andere Reli Radikalinskis wenn ja. die jetzt hunderte Typen nennen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Künstler sind meist Scheißtypen, aber Kunst ist ganz gut. Genau. Ja, ich weiß auch nicht, die Typen an sich sind meist so ganz finstere, äh, extreme Leute mit extremen mhm. Wertvorstellungen und dann finde ich die Künstler eher doof. <lacht> Wenn ich ehrlich bin. Ich mag die Sachen so. Ich mag deren Bilder, Installationen. Aber jetzt nicht unbedingt den Künstler selber. Vielleicht kriegst du irgendwann mal einen Künstler, den du magst, und bist dann total überrascht davon, wie extrem individualistisch die sein können. Ja, das ist mir voll egal, wie individualistisch die sind oder so. <lacht> okay. Was mit denen am liebsten zu tun haben. Einfach nur, hallo, hallo, mach deinen hallo. Job. Das Allerbeste. Kaufst die Bilder ab, aber möchtest nicht auf die Nerven gehen. Genau. Super, ich liebe dich. Und wo wohnst du oder wo lebst du? In Nordrhein-Westfalen. In der Nähe von Köln. Aha. Mehr gibt es zu mir eigentlich nicht zu sagen. Stimmt ich wohne in Lüneburg, hatte ich vorhin also noch nicht gesagt. Niedersachsen. Ja. Ja. Jo, ich glaube, dann sind wir durch. Oder ne, Birgit? Ja, ich, äh, ich fange mal ganz klassisch an. Ich sag mal, heute ist das Maria Lasnik oder Paula Monassen Becker oder hier unten sieht man sie und die tue ich euch in, also okay, sieht man so nicht. Äh, Lasnik ist mit diesen Frauenfiguren, gell? Ja, ich packe sie euch ja. in den Chat und, äh, und Birgit äh, Jürgensen, Namensvetterin, in jedem Fall schon immer seit den 70ern. Und ich habe heute, das war äh, witzig, weil ich dieses Paula-Mudersen-Bäcker-Buch mal wieder zur Hand genommen habe, ich habe schon in den 70er-Jahren äh, zu ihr so Bild Analyse und Beschreibungen gemacht. Das fand ich ganz interessant. Also schon lange. So. Und im Prinzip geht es ja bei diesen Frauensachen und bei der auch dieser ganzen feministischen Avantgarde geht es meistens immer um den Körper und das Selbst und das Selbstbild. Ja. Interessiert mich auch. Und sonst, ansonsten sieht man das ja hinter mir leicht neurotisch, diese ganzen Postkarten. Ähm, die sind, haben alle Frauen, also in erster Linie Frauenmotive, dann hatte ich ein bisschen Angst, dass es nicht ausreichend Frauenporträts gibt und habe das dann erweitert auf äh, Frauen beim Lesen oder bei Aktivitäten. Aber irgendwann habe ich dann doch gesehen, und irgendwann habe ich mal so einen Schlenker noch gemacht, Frauen und eben in Beziehungen mit Männern oder auch anderen Frauen. Und bin dann aber wieder zurückgekehrt, weil dann haben irgendwie auch die Museen aufgepeppt. Dann gab es wieder viel mehr Gemälde äh, von Frauen, auch als Postkarten zu erwerben. Und dann habe ich das jetzt, als alles voll ist, also ich habe jetzt keinen Platz mehr und jetzt wird das in Schuhkartons gesammelt. Aber irgendwie habe ich das jetzt auch überholt mit den Postkarten. Und das, der Hintergrund dieser Postkarten ist, dass ich mich wie nicht entscheiden konnte, welches Gemälde ich denn nun wirklich äh, als meinen Liebling bezeichnen möchte. Ist ein bisschen neurotisch, ne? Stadtneurotisch, geklebt alles. Stundenlanger, kleiner, fisseliger Bastelarbeit. Hinten immer so drei Klebestreifen und dann dran. Aber lohnt sich? Professional. Wieso? Oh, ja. hm? Wieso lohnt sich das? Gott, ich habe Foto von meiner allerersten Wohnung in der Stadt, wo ich das ganze Fenster voll geklebt habe mit Postkarten und allem möglichen und einzelne Schnüre an die Decke runtergehängt und... Und wirklich jeden einzelnen hunderte von Schnüren um so Vorhang zu haben. Es sieht so schön aus. Und selbst wenn es nur ein blödes Foto ist, es steht schönheit daraus, oder nicht? Stimmt, also ja, also man lebt dann wie mit den Bildern. Das stimmt schon. Ja. Also liebt und lebt mit den Bildern. genau. Das ist doch voll viel. <lacht> Aber vielleicht auch nur nostalgisch. Vielleicht im Nachhinein, ich weiß es nicht. Ja, an den meisten kann ich mich sogar noch erinnern, wo und wann ich die gesehen habe. Das hat schon sowas. Das ist so ähnlich wie Schallplatten. Da kann ich mich meistens auch erinnern, in welchen Szenen ich die gehört habe. Es hat sehr viel mit der Erinnerung zu tun, das stimmt schon. Für mich jedenfalls. Ja. Auch so persönliche Magie immer abfotografieren und dann fünf Jahre später kann man sich uns anschauen, und halbschlauen Analysen stellen. Ja. <lacht> Halbschlaue Analysen, das ist ein guter Begriff, den merke ich mir. <lacht> so. ähm, ich habe nochmal so darüber nachgedacht. Auch ähm, wir sind ja hier so in gegenseitiger Verbindung und Abhängigkeit, Bildabhängigkeit. Das mhm. wird jetzt aufgezeichnet. Ähm, was machen wir eigentlich mit dieser Aufzeichnung, mit diesen ganzen Bildern, die jetzt äh, und diesem? Chat oder Talk, wollen wir das irgendwo öffentlich hinstellen oder ähm Hat jemand eine Radiostation und kann das aufladen? Eine Radiostation? Nee, habe ich nicht. Sowas wie eine Podcast-Serie oder sowas. Warum? Also Radio ist ja rein akustisch. Also Podcasts sind eigentlich super, ich höre mir gerne Podcasts an. Ja. So. Also ähm, ist das ist so, Nachher ist das im Chat ja drin, die Aufzeichnung. Und die ähm, ist dann 30 Tage zur Verfügung. Und mal mindestens alle, die jetzt teilgenommen haben, haben Zugriff darauf und können dann mit Rechtsklick äh, sich das auch auf den eigenen Rechner runterladen. Und... Ähm, so wie es dann auf dem eigenen Rechner ist, kann man das natürlich auch noch weiter verbreiten, wenn man will. Ne? Also es besteht dann theoretisch die Möglichkeit, das auf YouTube zu laden und dort eben, also entweder auf ganz öffentlich oder auf äh, nicht gelistet, dann findet das niemand außer den Leuten, die den Link haben äh, oder auf ganz privat zu stellen. Ja. Also hat jemand noch Fragen dazu? Das war jetzt eine lange Kette von Vorgängen. Also wenn das jetzt, äh, soweit ich das jetzt äh, mir vorstelle, ist das ja darauf angelegt, dass man Kontinuität, äh, dass das kontinuierlich läuft, dieser Kunststock. Ja. Und ja. dann wäre es ja sinnvoll, wenn man also tatsächlich so wie bei einem Club, nicht, also im Grunde äh, so ein Fundus äh, einrichtet, meinetwegen bei YouTube, wo das also dann den Leuten, die eben teilnehmen, äh, zur Verfügung gestellt wird, dass man da reingucken kann oder so. Das ist also sich, äh, dass man also eben nicht so ne, auf eine große Öffentlichkeit zielt, sondern also eher mh, so eine Art Cluböffentlichkeit oder so. Das mm. könnte ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, wo dann es auch unbefangener wird, äh, wenn man damit mit, mit äh, fremden Bildern umgeht wo ich noch nicht so sicher bin, wie das überhaupt rechtlich aussieht, ja. wenn man also sagt, ja, äh, wir, wir zeigen jetzt hier die, äh, ein Bild von der Maria Lassnick Und äh, also je, je aktueller äh, der Künstler am Wirken ist, desto mhm. schwieriger wird das. Also jedenfalls in meiner Vorstellung, es kann ja sein, dass es total einfach ist, was natürlich gut wäre. Aber so hätte man also dann so einen Rahmen gefunden, in dem man äh, frei reden und zeigen kann, ohne dass man dann äh, gleich äh, im Großen äh, sich beraten lassen muss oder so. Ja, mit bildrechtlichen Geschichten, genau. Und genau. ich habe mich dann auch gefragt, äh, in dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, wie das ist, äh, wenn man über aktuelle Künstler spricht, also äh, die wirklich äh, also eben nicht dran teilnehmen, aber man würde jetzt zum Beispiel den als Lieblingskünstler erwähnen oder vielleicht als äh, halt einfach über ihn sprechen, wie ist das dann überhaupt? Werden da Persönlichkeitsrechte oder so angegriffen? Das weiß ich überhaupt nicht. Das ist für mich wie ganz neues mhm. Land. Also davon habe ich noch nie was gehört in diesem mhm. Zusammenhang. Also über, über die ganzen Jahre ist keine Garantie, aber ich ein, das ist mir noch nie untergekommen. Mhm. Mhm. Das verstehe, dürfen wir alle Fotos, die hier im Internet sind, sind schon längst öffentlich, dürfen wir verwenden. Das ist alles allerhöchstens vielleicht ein Zitat. Rechtlich gesehen, ich habe auch keine Angst mit irgendwelcher Öffentlichkeit. Ich meine, da bin ich jetzt völlig individuell, ich respektiere alles andere, aber in dem Moment, wo ich zustimme im Internet, in einem Groupchat über den Äther, also das Internet, zu so bringen, bin ich öffentlich. Also von dem aus kann man auch alles öffentlich machen, wenn es nach mir geht. Und wird mir am erwähnt als Liebling. Das ist höchstes moralisch gesehen ein nettes Kompliment. Ich glaube da irgendwas also so wie ich mich dazu fühle, aber alles andere fühle ich auch gerne. Also wenn ich sehe, was bei Twitter so durchrauscht an Bildern, an, an äh, äh, Bemerkungen, an äh, Wertungen, was auch immer, äh, ist eigentlich mir auch äh, klar, dass man da umgefangen sein darf. Ähm, das sind wir noch auf der guten Seite der Macht? <lacht> <lacht> ja. Ich hatte eben einen Freund, der eben so von so einem komischen Rechtsanwalt, der dann angegriffen worden ist und der da einige Schwierigkeiten hatte, sich da rauszuziehen und deswegen war ich, war, bin ich eher so auch vorsichtig, aber ja, also das... Arschlöcher gibt klar. Ja, ich meine, die... die das ist natürlich auch witzig, wenn man eben Leute, die künstlerisch aktiv sind, dann äh, sich sich äh, äh, hereinnimmt herein in die Diskussion, auch auch bildlich, und dann anfängt, darüber nachzudenken und äh, Fragen daran zu stellen. Also, weil andererseits habe ich eben das Gefühl, dass im Augenblick sehr wenig gefragt wird. nicht Also die Kunst äh, ja. in dem Motto, äh, es darf ja alles sein, ist eben auch eine ganz gute ganz, ganz gute äh, äh, Schutz dagegen, was sagen zu müssen, nicht? So, oder sich, sich äh, auch auch äußern zu müssen und äh, die anderen, die sind dann eben fühlen sich eben dann auch geschützt, nicht? wobei es ja gar nicht aggressiv oder unterminierend oder sonst wie was sein muss. Also diese das ist eine eher unangenehme Erfahrung aus der Zeit, wo ich studiert habe, dass eben sozusagen so dieser dieser latente, quasi ideologiekritische Angriff überall war und äh, massivste Wertungen äh, abgeschossen wurden und äh, man, man vor lauter Verteidigen gar nicht mehr zum Nachdenken kam. So, das äh, finde ich, äh, muss man ja nicht äh, noch, noch mal auflegen. Aber äh, dass man Bilder befragt und äh, auch. Äh, gegenüber anderen Möglichkeiten abwägt und so, das finde ich schon ganz gut. Ja, wobei wir da wieder bei dem Punkt sind, wo, was, ist denn, was verstehen wir denn als Bild? Ich meine, ich, ich habe jetzt ganz simpel angefangen mit äh, den Postkarten oder äh, Gemälden, da ist es noch irgendwie sehr klassisch klar, was ein Bild ist, aber der Bildbegriff an sich ist doch, du kannst ja auch Raum übertragen, auf den ganzen Space und letztendlich kannst du den Bildbegriff jetzt auch auf dieses Setting übertragen. Ja, das finde ich aber gerade spannend. Auch äh, was, ich hatte ja in, in, äh, in diesem äh, Bild verstehen, ein nee, Bild äh, betrachten, Bild verstehen, <lacht> yes. so, äh, hatte ich ja auch schon mal angefragt, äh, mit nicht so großem Erfolg, was denn die Gemeinde <lacht> da meint, was Digitalisierung mit ihren Bildern <lacht> macht. Also weil die ja auch sich ständig über Bilder da selbst, selbst präsentieren. Und äh, auch, auch gerne mal eingeschnappt sind, aber eigentlich ist ja sozusagen die Ursünde schon in dem Moment, wo sie sich und anderes äh, und, äh, hochladen, nicht? da ist ja schon äh, Wesentliches passiert, das auch nicht mehr rückgängig zu machen ist und, und es wird aber immer so noch davon ausgegangen, dass das also im Grunde, äh, sozusagen so die eigene Mappe ist, die man da aufblättert und wo man sich so zeigt und wo man äh, sich dann distributiert, also über das Internet verteilt und damit also sozusagen so eine Art große Öffentlichkeit hat. Aber dass das natürlich eine ganz, ganz andere Situation ist, als, äh, ja, man kann schon fast sagen, als jemals, nicht äh, äh, wird wird, wird äh, verdrängt. nicht Und äh, äh, es gibt da ja auch also ganz spannende äh, Möglichkeiten, äh, ein, ein utopisches oder dystopisches Denken an, an diese neue Situation zu knüpfen. Und das alles findet eher so nicht statt. Nicht? Das mm. äh, finde ich äh, äh, schade. Ja. Also auf das Thema kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Denke ja, ich. Ja, ja, ich, würde, ich würde das ganz gut gerne überleiten, weil ich finde das nochmal, hier gibt es ja auch keine Regeln und keinen richtigen Verhaltenskodex oder sonst irgendwas für das Gemeinsame, dass man sich einfach vergegenwärtigt. Dass im Moment ja wie zehn Bildschirme zu mir zu Besuch kommen, äh, und ich wie zehn Bildschirme raussende äh, zu dem anderen und die dort zu Besuch kommen. Und dass ich natürlich Bilder versende und dass natürlich der andere da alles Mögliche mitmachen kann. Darf ich mal fragen? Stellen wir das nachher kategorisch einfach auf die, in diese Gruppenseite rein schon, oder? Wir nehmen ja auf. Äh, auf welche Gruppenseite wollen wir das in Facebook stellen, dieses hier? Ja. Hat, ist ja sehr verknüpft mit der Gruppe? Also danach dann einfach allererste Act. Ich meine, alles andere kann man ja dann später auch noch kreativ machen, wenn man Bock hat. Aber als allererste Aktion, würde ich sagen, ich lädt das einfach da rein. Ist ja jetzt schon eine sehr starke Reflexion von dem, was da wieder passiert. Ja. Geht das? Also, dann, ja, das haben wir also Mal Mal runter, ja. muss es runterladen so, okay. und dann auf Facebook hochladen, ne? Genau. Er also, ja. schafft ja gerade eben einen File. Ich weiß. Aber in die Gruppe eben. Ja. ja. Hm. Also ich hätte nichts dagegen. Wobei, das vielleicht ich, machen ja, wir es mal so, dass um, vielleicht die oder derjenige sagt, der was dagegen hat. Ja, das ist klar. Nein. Nicht... Nee, also haben wir den Ort schon mal festgelegt. Der eine Ort ist Facebook. Der andere Ort könnte immer auf der ähm, Kunst der Kunsttherapie WordPress-Seite sein. Da könnte man das nach und nach, also einfach, dass man, wie das dort katalogisieren kann, also ablegen kann, vielleicht in dieser Reihenfolge, wie das hier abläuft. Bei dem Facebook in der Chronik ähm, sagt das ja immer mehr nach unten, je mehr Sachen da wieder neu reinkommen. Ah ja, ja, ja. Und äh, um einen wie einen Ort zu haben, also ich habe das immer ganz gerne, aber ich weiß nicht, wie das andere sind, äh, wo ich das halt auch jederzeit wieder aufrufen kann. Und da ist WordPress ganz gut, weil es ja so klassisch an das Buch angebunden ist und dann ist es irgendwie wie der Ort und da ist das. Und den Link könnte man ja auch ähm, verteilen, da könnte man es auch noch ablegen. Ja, alles eher ein als ausschließendes Oder. Wie bitte? Alles eher ein als ausschließendes Oder, oder? Genau, ja. ja. Und ja. Und was ich auch spannend finde, ist, ähm, welche Ästhetik mit so einem Bild kommuniziert. Also jetzt auch mit diesem Smart Setting, wo hier wir hier sitzen. Weil ich weiß gar nicht, ich habe bisher nur so ein bisschen recherchiert und geschaut und habe da aber wenig gefunden, ähm, wie so ästhetische Angelegenheiten in solchen Übertragungen mit berücksichtigt werden. Mhm würde dazu gerne auch weitermachen, aber habe da bisher noch keinen Sparingspartner gefunden, der da an dieser Fragestellung wie mit oder Interesse hat oder weiter mit dran arbeitet. Ja. Also, ich kann mir da jetzt gar nichts drunter vorstellen. Birgit, kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, bitte? Äh, ja, so dieses Ganze, die, also Jetzt hier, wie das so kommuniziert, also ich merke, dass ich einfach persönlich immer abgelenkt bin. Also ich kann besser das hier zukleben und mein sprechendes Denken machen, aha. Ja. aha als auf dieses hier schauen. Dann okay. bin ich immer wie irritiert, dann weiß ich auch nicht genau, wo soll ich denn hinschauen. Das ist so ähnlich wie diese Wand hier hinter mir. Mhm. Mhm. Ähm, da Hab muss ich ja auf ein Bild fokussieren und ich nenne das jetzt einfach mal ästhetische Kommunikation okay. oder ästhetische visuelle Kommunikation. Ich okay. weiß jetzt nicht genau, wie ich es anders nennen soll. Also mir ist was Ähnliches gerade im Kopf rumgegangen. Also wer jetzt zum Beispiel nicht gesehen werden möchte, sei es jetzt während der Veranstaltung oder eben auch danach, der kann ja einfach ähm, wegklicken. Ne? Du kannst ja unten das, die Kamera wegklicken. Die kann man das, deaktivieren, ja. Ja. Und dann, dann hast du halt das, so wie jetzt bei mir, hast du halt nur noch das genau. Avatar-Ding da, ne? mhm. das Profil-Ding und ja, und das ist genauso okay. Ne? Ja. Also mit Frank Staudinger, das sind ja dann wirklich Radiogespräche, wo dann also wirklich ausschließlich akustisch äh, gehandelt wird. Wobei wir ja, denke ich, auch immer wieder was zu zeigen und äh, an, anzugucken haben. Und äh, da ist das Bild sicherlich geht es eigentlich nicht ohne Bild? So oder ist das halt natürlich auch witzig. Man muss dann das Bild dann beschreiben oder so. Dann so Aha, du meinst äh, jetzt Male Bilder die beiden. Ja ja. Ja schön. Nein nein, das schon. Oder jetzt fangen wir mit da, der Farbe an. <lacht> und, und ja, aber Birgit, was du gesagt hast eben mit der Ästhetik, wie das hier überkommt, das ist ja dadurch jetzt äh, äh, verstehbar gewesen für mich, weil ich ja das auch gesehen habe, ne? ist ja auch, äh, auch immer noch dein, äh, dein geteilter Bildschirm da. Nicht? Also ja. das, äh, dadurch war das auch klar. Und dann finde ich, andererseits ist es ja auch ein Experimentalraum. Nicht? Also ich erinnere mich ja daran, dass du auch gerne dann also vor der Kamera diverse, äh, äh, mehr oder weniger <lacht> irritierende... Das ist eigentlich mein Favorite, ja. das habe ich noch gar nicht gesagt, ich mache liebe liebe, liebe <lacht> visuelle Interventionen, aber ich, dazu ist es, also heute sind wir ja ganz ernst, nein, weil wir wollen ja, das genau. ja hier ganz ordentlich aufgleisen. Ja, und ich dann hätte dann beinahe sagen, gesagt rumhampeln, aber okay. Genau, oder basteln <lacht> oder sonst irgendwas oder nein, wir wollen das ja ganz ordentlich machen heute und dann können wir irgendwie dann später mal zu anderen Geschichten kommen. Sonst sagen einige Leute hier, wir sind hier aus Zürich und machen nur Dada. Nee, nee, also bevor es dahin kommt, werde also ich jetzt hier nur Beantwortung sagen und mache jetzt einfach mal meine Punkteliste hier durch, sonst kommen wir nämlich nirgendwo an. Super, also. Also haben hier Kein Programm und es ist hier kein methodisch didaktisches. Also jeder kann machen, ja. was er will. Ne? Also das also, ist auch schon noch mal. Genau. Und daher, dass das nirgendwo ankommen ist ja also Utopie pur, nicht? Also ist ja im Grunde ja. Utopia ist ja nirgendwo ankommen. Also genau. Wenigstens bei okay. einer Form sollten also, wir doch ankommen. Ja okay, aber du mach mal deine Punkte weiter. Also. <lacht> Da also ist die Frage, eine bildeigene Wissensform, das ist auch noch eine ganz Was? wichtige Frage, ob es eine bildeigene Wissensform gibt. Das war ja auch im Forum schon da Gespräch. Kann ich, ich dir es nur wenn du weiter vom Später. Sagen. <lacht> <lacht> <lacht> Bitte es. Also, es gibt noch das Thema, ähm, da haben Birgit und ich vorhin auch schon mal drüber geredet. Es gibt ja diesen äh, Schreibchat hier zur Verfügung. Und äh, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist der denn jetzt nochmal? Das ist dieses kleine Symbol da rechts unten, das linke von den drei. Ne? Ähm, das ist so ein Kästchen mit. Ja. Äh, da kann man halt ja auch noch, während dem wir aufzeichnen, kann man reinschreiben. Und ähm, also ich hatte vorgeschlagen. Also ich finde es ziemlich anstrengend, äh, gleichzeitig zu folgen. Ich finde jetzt das schon komplex genug, euch zuzuhören, euch zu sehen. Ähm, und jetzt, also ich würde mir jetzt nicht die Aufgabe aufdrücken, da auch noch immer ständig in diesem Chat zu lesen und um mitzumachen. Ne? Und wollte mich da mal ganz offiziell von entlasten, dass ich das nicht mache. Äh, also der kann natürlich benutzt werden, logisch. Aber ich kümmere mich nicht darum. Und wenn jemand irgendwie so messianisch unterwegs ist und meint, er müsste da unbedingt von dem Chat was in die Gruppe bringen, dann muss er das halt machen. Ich fand die ganz hilfreich, also bei diesen Treffen da in Zürich bei Stefan, wenn da irgendwie ein Zugang war, dass man sagen konnte, ich komme nicht rein, ich will da noch oder was auch immer. Das war also schon allein dazu, war für so Hilferufe war das immer ganz günstig, wenn da der Chat lief und man da sagen konnte, dass man da ist und dann Hilfe braucht. Und von daher, okay, Günther. Günther. Leute, entschuldigt, aus. wenn ich mich ausklinge, gepasst Zeit, hört einfach nicht. Essenseinladung und Talk geht dich zu am auf ein andermal. Grüße aus Jo. Ja, der könnte dann ja das äh, Aufgenommene <lacht> dann angucken, wenn er will. Ja. Genau. So, also, was war jetzt der nächste Punkt? Der nächste äh, Punkt? Schriftstätten. Wer diesen Chat macht, also machen wir den denn jetzt oder nicht? Oder wer begleitet ihn? Mhm. Also mir macht das nichts aus, da immer hinzugucken und zwischendurch irgendwie zu sagen, ah, da gibt es was aus diesem Chat. Das könnte ich wohl das nächste Mal auch. Nee, nächst, ja, Ich weiß, wann das nächste Mal ist, wissen wir noch gar nicht. Nee, das müssen wir jetzt auch noch nicht bestimmen. Was, was war noch da? Ja, ja, doch. Also es geht also, um die Frage. Es geht um die Frequenzen okay. und es geht um die Wochentage. Ne? Mhm. Und um die Uhrzeit. Und auch um die Uhrzeit. Genau. Ja. ja. Also Vorschlag von der Frequenz wäre jetzt mal zweiwöchentlich. Und es ist natürlich keine Anwesenheitspflicht. Ne? Das hatten wir ja schon geschrieben. Also das ist ein Stammtisch. Uh, no. Kein Stammtisch. Oder Nein, ein, kein, Stammtisch. Uh, kein Stammtisch. Das ist, Nein. Okay. Nein. Es ist gegen. ein Tisch, an dem man sich setzen kann. Ein leerer ich Tisch, an die ganze dem man sich Zeit setzen schon. Hat. Ich habe mich extra mich hingestellt die ganze Zeit, damit es kein Stammtisch wird. Weil wenn ich sitze, sitze ich und dann. Okay, okay. Also es ist ein Raum. Es ist ein leerer Raum und eine und einer oder einer müsste sich halt bereit finden zu sagen, okay, bei dem nächsten Mal bin ich der Türöffner. Ja? Also da bin ich dann auf jeden Fall da. Und die anderen, die können es dann halten, wie sie wollen, ob sie kommen oder nicht oder zu spät oder zu früh oder gar nicht oder was. Ja? Also ja. so war die Idee jetzt. Könnt ihr ja, mal das sagen. ich bin total begeistert. Wie ist das bei anderen? Ich habe schon gesagt, ich bin ja begeistert hier. Ich, ich auch. Okay. okay. Zwei Begeisterungen. So. Naja, man, es müssen ja nicht alle Andreas begeistert auch? sein. Ja, das genau, genau, tun. genau. So, drei. Vier. Vier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ja jetzt so, als ähm, würde man jemandem dabei zusehen, wie er surft auf so einer großen Welle. Und ja, wir versuchen das irgendwie zu beschreiben, zu erzählen. Aber es gibt irgendwie keinen richtigen Weg dazu, das wirklich zu erzählen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist im Moment ist das eigentlich Übungsplattform. Wenn wir ja. uns das erste Mal getroffen haben, wir kennen noch nicht, wie das technisch Ganze funktioniert. Oder? Und äh, jetzt haben wir wieder einiges gelernt. Und äh, ich finde mhm. zum Beispiel, dass der, der Vorschlag tatsächlich jede zwei Wochen um eine bestimmte Zeit sich zu treffen und jeder kann auch alleine mit sich selber reden, wenn er will, wenn sich niemand anmeldet. Das finde ich also schon gut. Also von Gedanken her nicht. Und ich glaube, dass wir dann nach zweiten oder dritten Treffen äh, irgendeine Erfahrung und Routine haben, oder dass das dass dann besser läuft, ohne schweigen oder ohne zu warten, ob sich irgendjemand meldet oder nicht meldet und so. So, das wäre es. Ja. Habe ich mir heute auch gedacht. Ja, genau. Okay. Ja. <lacht> ja. Ich fand das noch interessant, wie das jetzt da so Teil hilflos herumgeschwemmt ist und so. Äh, ja, aber es ist, es ist wieder etwas eine Erfahrung nicht, und etwas ein spannendes Weg. Habe ich nicht erwartet, dass es in diese Richtung geht. Aber eben. Aber es ist ja wirklich, ja, wollen wir mit dem Termin weitermachen? Ja. Ist dieser also Dienstag gut? Ist dieser ja, ja, Dienstag wochen. gut? Von mir aus ja, für mich wäre Dienstag okay. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ist heute Dienstag oder ist es auch Montag? Oder? Heute ist Dienstag. Ja, Dienstag ist ja. kurz. Sorry. Dienstag gut oder nicht so gut? Ja, ja, bei mir ist Dienstag okay. Bei mir auch. Ja, Dienstag ist okay. Ist okay. Mhm. Arik, Dienstag okay? Es ist mir eigentlich voll egal. <lacht> du bist so cool, echt. Ähm, gut. Ja, dann haben wir das doch Dienstag, 19 Uhr. Bleibt es dabei? Oder 20 Uhr? Nein, 19 Uhr fand ich okay. 19 Uhr, okay. Dienstag, 19 Uhr. Und Rhythmus, 1. Jede Woche, alle zwei Wochen, alle drei Wochen, einmal im Monat. Das also ist voll basisdemokratisch. Kom ne? Kompromiss machen, jede dritte Woche oder jede zweite Woche. Also, jede Woche ist zu viel, glaube ich, aber jede zweite oder jede dritte Eine Woche ist es. Der kommt wieder, der kam vorhin auch wieder. Okay, der kennt sich auch gut aus. Ja. Also was haben wir jetzt, jede dritte Woche oder jede zweite? Jede zweite, oder? Ja, können wir probieren, oder? Ja, ja. ich würde es gerne auch. Mhm. Gut. Mhm. Ja, jetzt muss ich mich ganz doll entschuldigen, weil in zwei Minuten ist ja eigentlich die Zeit schon um, also die Stunde, dass ich vorhin das den tollen Input von ähm, Günther und Andreas also so unterbrochen habe, weil ich einfach gedacht habe, mit meiner Neurotik ne, im Hintergrund, der Struktur und Zeitstruktur, dass wir das sonst nicht durchkommen, also dass jeder was gesagt hat. Jetzt sind wir irgendwie damit durch. Jetzt könnte man sagen, äh, gut, die offizielle Zeit ist immer eine Stunde, aber wir könnten sagen, wenn die Leute noch Lust haben, ist es wie Open End, die könnten noch weitermachen, man könnte noch mal was aufgreifen, was einem speziell aufgefallen ist und damit weitermachen. Ähm, mir ist einfach noch mal wichtig, das wollte ich einfach sagen, ähm, dass es ja immer so diese Insider-Perspektive gibt und diese Outsider-Perspektive, das war eben ganz toll, weil dieser Arik ja gesagt hat, Andreas ist futsch, also so Leute, die eher eine Outsider, also eine Au ich nenne das jetzt mal Outsider, also ist ja auch Insider, aber egal. Es gibt eher Leute, die achten so auf das Gesamte und die Dynamik und dann gibt es Leute, die setzen eher Impulse, sind damit konzentriert oder machen einen Vortrag oder bringen irgendwas ein oder wünschen sich was und stellen was da. Das ist alles so, also ich finde das super, wie sich das jetzt so einfach organisiert, so fast automatisch. Und für mich ist einfach wichtig, dass so ein Gefühl zu behalten, Teil dieser Gruppe zu sein und dass man hier einfach so, wie man jetzt gerade mal ist heute und jetzt, entweder vorbereitet oder unvorbereitet oder wie auch immer, dass das akzeptiert wird und dass nichts anderes gilt. Also Akzeptanz ist irgendwie so die Basis und alles andere darf passieren. Und äh, ich fände das ähm, schön, wenn sich das, also ich würde das jetzt vielleicht so die ersten drei Male übernehmen, wenn man mit dem Anrufen, aber wenn das dann so wie rotiert, also dass jeder mhm. mal das übernimmt und ein, zweimal macht und dann der andere und andere dann auch immer die, äh, die Links dann auf Facebook lädt und auf diese WordPress-Seite und damit wäre schon, ich glaube, da würden wir wirklich schon in so ein ja, so Setting kommen wo auch dass irgendwann äh, in diesen Rahmenbedingungen um mehr inhaltliche Inputs geht. Entweder das eigene Arbeiten gezeigt werden oder ja, mhm. Projekte vorgestellt werden. Ja. Mhm. Das wäre eigentlich die Minimalerwartung und mehr haben wir eigentlich auch nicht außer Interesse. Ne? Äh, und es ist nicht die Erwartung, dass jeder dann mal was einbringt, so und so oder wie auch immer also man bringt halt was ein, wenn man es möchte und ansonsten nimmt man so dran teil und man kann man sich das auch hinterher anschauen, man kann auch ja. Sachen rausziehen, also es ist ja jetzt auch so, dass vieles so äh, ja, einfach so einfach so, sag ich immer, oh mein, das Schlimmste <lacht> überhaupt, das wollte ich nicht mehr sagen. <lacht> mal kurz ein bisschen zusammenfassen, wir haben jetzt ausgemacht, wie jede Woche Dienstag Nein, nein, nein. Nee. Alle zwei Alle Wochen? zwei. zwei Wochen Dienstag machen das, was wir jetzt gemacht haben, also, also wir sitzen hier im Skype rum und gucken, was passiert Gucken, was passiert, genau. Nein, es, okay. wir, wir arbeiten an der sozialen Plastik. Aha. Das ist sehr schön gesagt. Ganz, ganz wichtig. Also so grundlegend ist so, das Basisaktion nennt sich dann, warum nicht? Oder nichts. Oder? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass man das äh, so vorausgreifend noch gar nicht... Ähm, also ich bin ja eher der retrospektive Typ. Ich gucke mir immer manchmal sowas gerne nochmal an und dann kommt mir die Idee und dann denke ich, ah, das war das Moment. Ja, Facebook-Rein, Facebook. Facebook oder? oder? Genau, das werde ich machen. sind ja soziale Verpflichtungen irgendwie verteilt. Also irgendjemand stellt es auf WordPress und irgendjemand stellt es auf Facebook. Ich mache das jetzt die ersten drei Male und dann werden wir das mit dem immer nächsten Mal dann klären, wer das dann macht und und und. Ah. Ist das? Okay. okay. Darf auch jemand anders machen? Super. Ist der, also, ich will da nicht so vorgreifend sein, aber bevor, ja. Mich würde noch interessieren, was soll beibehalten werden und was soll geändert werden? Ganz wichtig. Schon was, also, so, so, so das Abschlussrundending. Was war. Okay, und was soll auf keinen Fall nochmal so geschehen? Also erstmal, wer ist denn noch übrig von denen, die am Anfang da war? Sind noch alle übrig? Nee, oder? Nein. Nein. Okay. Also äh, Andreas ist irgendwie äh, futsch. Ja. Ja. Ja, Andreas. Andreas ist aber, Andreas, das Andreas, danke, der untypisch. Mann. Ja. Das ist untypisch. Also. Hatte der ein Fazit? Nämlich, der hat auch viel gesprochen und der wollte, der hatte auch Energie. Hatte der ein Fazit, an das wir uns erinnern sollten? Ja. Welches? Das ist ganz tolle Künstler gibt. Jetzt ist dass es ganz tolle Künstler gibt und dass es super ist, wenn Leute auch aus ihrer Erfahrung berichten und dass, wenn sie wirklich so einsteigen und dann steigen andere mit dazu, also dann ist Günther dazugekommen, aber ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, das äh, wird dann vielleicht wirklich die beiden, also es wird, kommt in so einen Dialog und ich hatte das mit dem zu sehr im Blick, mit der, wir haben nur eine Stunde, ich habe gedacht, die könnten dann die ganze Stunde ausfüllen, wir könnten wunderbar zusehen. Äh,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 Schreiben wir immer schön. Hier ist es ja ganz wichtig, Mir muss immer Künstlerin schreiben, ne? Nein, natürlich immer, mache ich doch auch. Es gibt tolle Künstlerinnen. Ähm, ich bin so ja. viel wie Platon. Ich glaube, ich bin raus jetzt. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Hi. Ja, jetzt ist der wieder da. Hi, Andreas. Ja, äh, ja eins <lacht> Hält die, hält die Leitung nicht, das ist fürchterlich. Yeah. Ich muss mich doch noch mal beschweren. Wo? Bei 1 und 1. Die bauen hier in der Gegend irgendwas um mhm. und äh, waren schon zweimal da und dann wird irgendwie was ausgemessen, dann fahren sie wieder, dann wird es eine Zeit lang besser und dann wird es wieder kontinuierlich schlechter. Äh, und das führt dann dazu, dass man mitten im. Äh, im, im äh, Gespräch äh, abgewürgt wird. Plötzlich fällt es aus. Ist schön, ja. ja, gut. Ja, sorry, tut, tut mir leid. Dass, äh aber das wird ja jetzt alles aufgenommen. Ich habe gerade ein, ein äh, Wort gesagt, wo meine ja nicht immer sagt, das darf man nicht mehr sagen, aber gut. Ähm, wir machen... Ähm der ähm, Godot hat sich abgemeldet mit dem Fazit, dass wir das äh, diesen das Video jetzt verlinken in die Gruppe Bildbetrachtung Bild verstehen und auf die WordPress-Seite mit dem Fazit Es gibt tolle Künstlerinnen und Künstler, die vorgestellt werden, weil wir fanden den Anfang von dir, Andreas und Günther, zusammen. Total gut, ihr seid da auch fast in so ein fachliches, also in so einen ne, Austausch geraten. Das, das finde ich toll, da hört man gerne zu, das ist spannend. Ihr habt eure Erfahrungen mitgeteilt, äh, einen Umgang damit, habt neue Dimensionen eröffnet, mehrere Bilder dann gezeigt, das hat sich so aneinander gekettet. Und vielleicht könnten wir das auch so machen, dass wir dann einfach das andere, die dann auch so einen Impuls haben, dann wieder auch ein neues Bild dazu geben und sagen, ich mir fällt noch dazu ein, mir fällt noch dazu auf und ja. so weiter. Äh, weil ich hatte das und das muss ich, äh, nehme ich auf meine Kappe, nehme ich voll auf meine Kappe, ich habe am Anfang euch ja so ein bisschen dann gestoppt, weil ich gedacht habe, mit äh, Blick auf die Zeit und der Teilnehmer, das waren ja dann noch acht, dass wir das nicht, äh, dass nicht jeder sich noch vorstellen kann, das war mir einfach wichtig, ich hatte dann eher so ein mhm. Soziales und dann habe ich das ja auch noch so so den Schnitt gemacht mit dieser Gender-Perspektive mhm. dass sie nachher sagen, äh, die Herren sprechen und die Damen schauen zu, also ja, ich schalte mich, mich so. auch gerne zurück, also, Nein, und ich halte auch, auch nicht immer die Macherin sein, die immer überall dazwischen schnipselt und ausschneidet und ne? so das auch nicht. Aber dass das schon, dass das irgendwie, dass wir da gut zusammenkommen. Und ich finde aber, aber auch wichtig, dass diese, diese übergreifenden Themen, also wie, wie das was also unter Digitalisierung, Digitalisierung äh, gerechnet werden kann, zum Beispiel wichtig, äh, also äh, wichtig bleibt und äh, ja. selbst wenn man sich von Werk zu Werk hangelt oder so, ist, glaube ich, äh, gibt es eben, eben wichtige äh, Hintergrund. Zeit, Hintergründe oder Zeit, äh, Zeit äh, wie soll man sagen, Zeitmarken und nee, Zeit, ja, Hintergründe genau und, und äh, genauso Globalisierung oder so, mhm. nicht? Also, da gibt mhm. es eben. Äh, äh, Fragestellungen, die, die irgendwie nur so am Rande vorkommen, die scheinen einen nicht zu tangieren, aber trotzdem und auch das, was ich immer so Quellcode-Knackse nenne, nicht? dass also im Grunde zurzeit Dinge der Menschheit zugänglich werden, die unglaublich brisant sind. Nicht? Äh, also wie meinetwegen in der Gentechnik, äh, dass man das Biotop äh, willentlich äh, manipulieren kann und solche Dinge. Und das äh, finde ich, dass, das gehört damit rein, weil es sonst eben so, so, so Bildungsgemäßes äh, äh, gutieren wird oder so. Nicht selbst wenn man dann kritisch ist. Nicht? Es schränkt sich, also, wir, wir ja. sollten uns nicht einschränken. Das, dass, wir, dass wir das halt nicht als ein Fach ansehen, als eine Schublade, genau. Ne? Genau. wo mhm. Kunst drüber steht und dann wird das dann so historisch abgearbeitet am Ende noch. Ne? Weil alles, was wir machen, hat eben damit zu tun und ja. mhm. würde ich gerne dabei haben oder so. Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Super. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es jetzt nicht mehr textlich erscheint, wenn jemand redet. Ja, ja. Vor, vor, vor, vorher ist alles mit dem Text also, Ja, das war, als der Bildschirm Als der Bildschirm geteilt war ja, ist das war nachher verschwunden Ja, du kannst es selber einstellen Hello. Und zwar, wo war das jetzt nochmal? Moment Untertitel aktivieren Also es ist das ganz rechte Symbol ja. Unten ja. Und da ist es okay. das erste Hallo, ich verstehe dich ja, jetzt mehr. Ist es da. Ja. Na, weil für mich ist Was es oft ist? besser, wenn ich äh, zum Beispiel, wenn ich mir das nochmals anschaue, Sorry. wenn ich es lesen kann. Ich Lesen kann. Ja. Weil, weil, weil, ja. weil, weil zum Teil ist die Stimmung so laut, so ja. laut gewesen, dass ich fast, äh, ich also, gar nicht ich so laut war, habe ich nichts verstanden. Und wenn es dann so Hier, kommt, ich da höre noch. Du hast es ja. gefunden, ja. Latsenka? Bitte? Hast du es gefunden? Einzustellen, ich den Text? Ja, ja, ja, ja, jetzt habe ich okay. es. Okay. Ja, es ist äh, Tonstörungen so jetzt, ne? Ja, jetzt wird es Es wird eine Frage, ist du, äh, das ob Skype die richtige Plattform ist, wenn das also ja. äh, so problembelastet bleibt? Also jetzt meinst es, das war ja jetzt Lach nicht an Skype lange. oder sonst was, sondern das fix, an wenn man lange, lange Sessions hat mit vielen ja. Leuten, ist es weg. Also ich würde sagen, dann machen wir doch Schluss. Ja. Ja. Ne? Total super. Ja. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass ich nicht zu so dominant war. Okay. Tschüss. Total zufrieden bin ich. <lacht> Tschüss, ja. Ich freue mich, ich dass ich das ja. dabei war, genau. Tschüss. <lacht> so. Ciao.